Hallo meine Lieben, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Petit Cuisine. Diesmal wird wieder kreiert, geschaffen. Wir machen Senf. Also wir haben gekauft 300 Gramm gelbe Senfkörner. Wir haben gekauft 150 Gramm schwarze Senfkörner. Haben die dann 24 Stunden eingeweicht im Wasser. Aber es geht auch über Nacht, es ist recht willkommen damit die Senfkörner einfach aufquellen, damit man es leicht verarbeiten kann. Und dann, bei der Verarbeitung, gehen wir dann von der Masse aus, von den gelben Senfkörner, die waren bei uns dann 800 Gramm, und dann nehmen wir die schwarzen Senfkörner, die sind um die 400 Gramm, dann kann man jetzt also sagen, 800 Gramm ist die Ausgangsmasse, die schwarzen Senfkörner ist ein halbes Teil davon. So geht es dann weiter mit dem Essig und mit dem Weißwein. Man nimmt immer ein halbes Teil von der Gesamtmasse von den gelben Senfkörnern, sprich 400 Gramm, also um die 400 Milliliter. Und wieder 400 Milliliter vom Weißwein und 400 Milliliter vom Essig. Und nachher, wenn wir dann die Senf, äh die, den Senf fertig haben, müssen wir noch Salz dazu geben. Und dann nehmen wir 1% von der Gesamtmasse, das war dann in unserem Fall um die 2000. Gramm, spricht das sind dann 20 Gramm vom Salz. Und dann, damit wir dann einfach so also eine schöne Semmfärbung hinkriegen, färben wir das Ganze mit Kurkuma und Curry. Und das war's dann eigentlich schon. Okay. Und jetzt mixen wir das Ganze. Okay, wieder mal einen Mixer. Wieder mal einen Mixer. Wer ja, die letzte Folge von Petit Cuisine gesehen hat mit dem Pesto, der wird wissen, wie meine Nerven gerade flattern. <lacht> By the way, Mama, er geht wieder. Es sind jetzt drei Wochen vergangen seit dem äh, Mixen des Senfs. Er, er hat gegärt, er gärt noch immer und äh, wir werden ihn jetzt abfüllen. Wir öffnen den Kübel. Äußerlich hat es nicht so richtig dann. aber es riecht nach Senf. Und es schaut aus wie Senf. Es schaut aus wie Senf. Ich würde mal sagen, wir probieren, ob es so schmeckt wie Senf. Und ich kann fast nie sehen, ich also kann es auch eh nicht beurteilen. Alles scharf, ja? <lacht> <lacht> mhm. Es schmeckt so, wie ich es vorgestellt habe. Das heißt? Ja, so wie es einem schmecken soll. Mhm. Genau. Das heißt, wir füllen das Ganze jetzt in die Gläser ab. Was man nicht vergessen darf ist, dass der Senf weitergeht. Das heißt, man sollte in regelmäßigen Abständen, vielleicht so einmal in der Woche, den Deckel einmal ganz gut zwischen. Vom Glas. Vom Glas, weil sonst könnte es sein, dass das Glas zerreißt und dann hat man den ganzen Senf im Schrank. Es ist vollbracht! Hier stehen drei leckere Senfgläser von Marbach. Okay, ich gestehe, eigentlich sind es ja Mario-Senfgläser. Lieber Assi, danke dir. Hast du wie immer gut gemacht? Es hat Spaß gemacht zu erfahren, wie man Senf macht. Erstaunlicherweise, es ist gar nicht so schwer. Aber wer jetzt von euch vielleicht Lust hätte, eines dieser Babys sein eigen zu nennen, das ist möglich. Ich verschenke drei dieser Gläser. Und alles, was ich dafür möchte, sind eure Lieblingsrezepte mit Senf. Schreibt sie mir in die Kommentare hier auf YouTube oder auf der Facebook-Seite oder schickt mir einen Tweet oder wie ich immer, einfach Hashtag Mabacher Senf. Und ja, die besten drei Rezepte, die coolsten drei, die abgefahrensten, die leckersten, wie auch immer Rezepte, erhalten von mir ein Gläschen zugeschickt. Und es, darf auch, es dürfen auch Rezepte mit Fleisch sein, ich bin da voll inklusiv und vielleicht koche ich das eine oder andere in einer weiteren Ausgabe von Petit Cuisine auch nach. Wer weiß! Also, mich würde es freuen, wenn ihr mir Rezepte schickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video, und wenn ihr selbst Senf macht, dann lasst mir wissen, wie es war und wie es funktioniert hat. Und ja, das war's, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächsten Mal wieder, nicht vergessen, Abo dalassen. Danke euch. Ciao. Und das Rezept kommt woher? Das Rezept habe ich von einem Freund bekommen aus Bolivien, auf meiner Reise in Bolivien. Da haben wir Senf hergestellt und der hat mir das Rezept mehr oder weniger anvertraut und da haben wir in regelmäßigen Abständen Senf gemacht mit Selbstversorgung.